Für uns ist eine Herausforderung, wirklich auf verschiedenen Kanälen unsere Arbeit ansprechend zu präsentieren. Also wir merken immer mehr, dass wir längst nicht mehr nur über das Radio on Air mit unseren Hörern kommunizieren, sondern wirklich alle Kanäle nutzen sollten. Das heißt für uns gerade auch Social Media Netzwerke ordentlich nutzen, das Ganze in unsere Arbeit einbauen. Da sehen, dass das mit unserer Manpower ausreicht und dass wir natürlich trotzdem die Qualität bieten können, die unserem Anspruch gerecht wird. Natürlich mit ihrem Know-how. Die DPA ist eine äh, renommierte ja, Redaktion, ein renommiertes Nachrichtennetzwerk, das ähm, uns bestimmt mit seinem Know-how unterstützen kann. Gerne da auch ähm, Material, das wir nutzen können, Anregungen, die wir nutzen können und in dem Sinne Workshops natürlich auch für uns wäre das super. eine sonderlich spannende Antwort. Ich bin tatsächlich großer Fan von Twitter. Twitter ist ein Kurznachrichtendienst, den ich auch heute noch sehr zu schätzen weiß. Viele Informationen kommen kurzfristig rein, kommen zeitnah rein. Es konzentriert sich wirklich auf den Kern der Aussage. Es ist nicht unnötiger Rahmenstoff, sagen wir drumherum. Also ich ähm, bin großer Twitter-Verfechter. Natürlich gibt es da in unserer Zeit auch viele andere Apps, auf die ich nicht mehr verzichten möchte. Aber Twitter sehe ich ganz weit vorne.